Hallo, schön, dass du wieder da bist. Das Tuch habe ich hier als Inspiration. Ich überlege nämlich, was zu dem Rot für eine Farbe passt. Und ich habe hier so ein Papier, das ist auf der Seite, wow, total schön gold. Ich habe das eben erst selber ausgepackt. Bin ganz begeistert. Kopfkino beginnt also ich überlege jetzt tatsächlich gerade erstmal, was ich hier überhaupt mache ich weiß es noch nicht ich will das papier auf die leinwand bringen weil es so ein wunderschönes rot ist jetzt habe ich aber das gold eben erst gesehen ich habe ganz vergessen dass das von der anderen seite in gold ist und jetzt überlege ich mal ob ich das gold nicht auch noch aufbringen so schön, wie die Inspiration ist. Ich muss es ja irgendwie auch technisch umsetzen. Also ich schau mal, was ich hier, was ich hier einfach mache. Mal gucken, was da herauskommt. Ich habe mir hier jetzt eben Kleber geholt. Das Papier lege ich lieber erstmal weg. Ich weiß auch noch gar nicht, wie es reagiert auf den Kleber. Also ich bin noch gespannt, habe noch überhaupt keine, keine Probe gemacht, kein Nichts. Also erstmal Kleber raufbringen und dann klebe ich hier unten erstmal das Rot hin, weil das Rot finde ich einfach ähm, so schön. Das kann man sich kaum mischen, so schön ist das. Und man kann es jetzt auch so schön gleichmäßig darauf bringen. Ja, das Rot ist der Hammer. Das ist wirklich toll, auch zu dem Weiß jetzt. welt jetzt äh, sich etwas aber das ist nicht schlimm ich hoffe einfach dass sich das nachher wieder glatt zieht spätestens beim trocknen ich lasse die kamera jetzt ruhig mal laufen weil ich finde dieses kleben ist immer gar nicht so einfach also schau einfach mal zu oder spule jetzt vor Klebe das auch um die Ränder herum, das finde ich ganz schön nachher, wenn man es aufhängt, sieht es da ganz schön aus. Und jetzt gebe ich hier nochmal ein bisschen Kleber dazu und dann knicke ich das um. Jetzt ist das Papier fest und ja, hier ist eine kleine Luftblase drunter, aber ich glaube, wenn ich das nachher föhne, dann zieht sich das auch wieder glatt. Dann los, das Blau passt auch gut dazu. Der Farbton passt gut dazu, also der Farbton, der so ins Gold geht und der auch einfach aus dem Tuch heraus ist. Und jetzt mische ich da einfach mal ein bisschen auf der Fläche. Ah, der konkurrierte jetzt, der will mithalten mit dem Rot. Den werde ich nachher ein bisschen abdämpfen wieder. Natürlich dürfen die Linien nicht fehlen. Du kannst jetzt hier alles Mögliche hinschreiben oder ja auch Figuren hinzeichnen oder was auch immer. Einfach alles so mal loslassen. Mal was zu sagen willst, einfach mal hinschreiben. Und dann werde ich das gleich wieder ein bisschen mit einbinden. Die Farbe, vielleicht bleiben ein paar Linien stehen. Das Schwarz gefällt mir gut dazu. Das finde ich gut. Mein Kleber ist alle, der hat mich geärgert. Ähm, ich überlege halt jetzt, ob ich noch was an dem Bild mache. Ich finde es eigentlich so schon ganz gut, aber ich habe ja dieses Gold noch und ich glaube, ich klebe das hier einfach noch mit drauf. Ähm, ob ich das da oben heller mache oder nicht, das weiß ich noch nicht. Dieser Teil, der gefällt mir ganz gut und vielleicht reiße ich das Papier nur so, dass eben das irgendwie darauf zuläuft. Jetzt weiß ich auch, wie es mit Gold aussieht und ich finde es ganz schön. Ich finde diese kleine Nut hier, die ja, da so rot durchblitzt, das äh, gefällt mir ganz gut. Der, ja, Hier könnte ich es ein bisschen dunkler noch machen, hier vielleicht noch was oder auch einfach so lassen. Im Prinzip kann es auch schon so bleiben. Hier zieht sich auch immer schon ein bisschen glatter. Hier ist so ein heller Streif drin, das finde ich ganz gut. Ja, alles ausprobiert erstmal, das Material kennengelernt und ganz viel Spaß gehabt. Das ist immer die Hauptsache, du siehst hier meine Farben, ich mische auch einfach mal auf dem Papier oder pack die Farben einfach so wieder weg, hole sie wieder raus. Das Papier ist auch schön glatt geworden, also über das Föhn zieht sich das immer noch schön glatt. Es trocknet jetzt gerade und ja, ich hoffe, du fängst jetzt auch an zu malen. Schau mal unter das Video in die Videobeschreibung. Da steht auch immer noch mal was Nützliches. Und jetzt danke für dein Like und danke für dein Abo. Vielen Dank für deinen Kommentar. Ich freue mich da schon drauf und ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Sonntag. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Im Buch ist keine Collage, aber du findest auf Seite 42 etwas über unkonventionelle Untergründe und wie du diese auf die Leinwand klebst. Da steht auch alles mögliche über Klebemittel drin. Da kannst du noch mal reingucken. In der englischen Ausgabe ist immer alles zwei Seiten weiter. Also genieße deinen Sonntag jetzt, hol deine Leinwand raus oder deinen Malgrund oder was auch immer, und fangen einfach an zu malen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!